steh bevor du da genau ha oh, ich hab den besten Start hier gelegt oh jetzt <lacht> gleich okay also in dem ist einfach auf die einfach so ähm, ich habe erstmal im Schwarzen Bildschirm do, warum weiß ich nicht so genau? Mal, ach, ich weiß schon. Weil ich Teamspeaker Jawohl. Beste Mann. So, aber jetzt, wow, best game ever. Motocross, Le ne Force, können wir das ja dann nur online stellen. Der Lukas, also Freund von mir, tut das gerade live streamen und das habe ich auf genau. einem zweiten Bildschirm und das schaut einfach super <lacht> aus. Also, man kommt erstmal man so eine schon mal, es gibt kein Intro oder sowas und dann kann man doch schon mal wow, die Bikefarbe ändern. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwo eins, wo man sieht, die Screen jetzt da, no name steht drauf. <lacht> und dann, go. Dann kann man sein Manschgal auswählen. Das ändert an nur die Farbe, also das ist total. Ich nehme da einfach desto oh na, das ist auch grün. desto KTM, na. Naja, was weiß ich. Go. So, und jetzt gibt es da schon einige Maps. Also ich habe die erste Version <lacht> einmal gespielt vor ungefähr 10 Jahren. Und es gibt schon einige Maps da. Und damals muss es einfach nur zwei Maps geben und die waren einfach alle unendlich und ich später waren meine mal die erste. Das waren vier. Es waren vier Maps. Okay, es tut mir leid. So, und tschüss. Und man sterbe die Pfeiltasten, das ist ein bisschen strange. Und den schmeißt er noch bei jeder Gelegenheit. <lacht> die anderen vom perfekt. Nein, hat er einen Ohren gespissen. Ich das schon. Und man kann noch mit WASD-Tasten, kann man noch genau. unterm Fling so, so seitwärts machen und sowas. Das so, bringt aber eigentlich auch gar nichts. Ga, gar nichts, nein. <lacht> Mal schauen, ob die Map jetzt da unendlich lang ist. Früher waren da immer so. Uh, uh, so, so, Strommasten gestanden und hin und wieder haben wir mal genau einen drauf, das hat einfach so geil ausgeschaut. Wenn es wirklich so <lacht> wirklich mit 120 voll Strommasten ohne Donnerst, was muss da mal in echt machen. Boah, hat es den schon lange nicht geschmissen und ich glaube, <lacht> da gibt es keinen Graben. Ich habe vorhin eine Map gespielt, so testweise und da hat es einen Graben gegeben und aus dem ist man nicht oh Aber ich glaube, jetzt schaut es wieder nach Graben aus. Na, doch nicht. Man sagt, oben man das Map, also meine. oh meine, meine Leid, fohnt nur fleißig im Kreis. <lacht> Und ich, ich weiß nicht genau, wo ich am Bildschirm gerade ausgefahren bin, aber ich denke mir, oben oder rechts. So zumindest zeigt der Pfeil so nach hinten, also vorher wahrscheinlich nach oben aussehe. Da ungefähr da wo die MSI-Schrift ist. Ja. Und ich finde das der Wahnsinn. Der der steigt jetzt mal wieder auf diesen Motorrad auf. <lacht> Das ist so strange. Oh, oh, oh. Ich Ge hab, was... Genau. Und. Du, eigentlich, vor mir durch so komische base durch, dass du. So, ähm... ja, weil das ist ja cool. das ist von meinem jetzt <lacht> <habe. lacht> ist ja, dass es ein Ladescreen gibt. <lacht> ja! Du geil. Oh, Lukas, schlecht. <lacht> Okay, bei mir ist es gerade abgeschmiert, aus irgendeinem Grund. Ich starte das jetzt mal ganz schnell Nein, ich habt ihr einfach einen Black Screen, viel Spaß damit. <lacht> und, also das ist ein Must-Have, das muss man mal ausprobiert haben. Ja. Mann, schreit's mir nicht die ganze Zeit an! Also, ich, ich nehme jetzt einfach das und einfach den Spieler und... Die <lacht> haben wir, glaube ich, schon gehabt. Nein, haben wir noch nicht gehabt. Gott, was ist mit der Strecke? Aus? Die haben wir schon gehabt. Die da. Aha, ist also <lacht> Einfach ein, ein 90-Grad-Hügel einfach erklimmen wir aus und wir nehmen wieder. Wir nehmen jetzt da mal 20 Bikes und 0 Human Players. <lacht> <lacht> jetzt können wir bei den anderen zuschauen wahrscheinlich. Genau. Chill-Track. chill, <lacht> chill Perimeter. <lacht> ich kann bei denen jetzt zuschauen, bis es alle fehlen. <lacht> ah nein, ich bin, ich bin einer von denen, aber der war perfekt, ui, oh, das ist ja, wieder geschmissen. Bei mir war so, <lacht> dem, dem ich zugeschaut habe, das war der Beste, oder der, der hat es irgendwie gewungen, oder irgendwie sowas, wenn man da überhaupt gewinnen kann, keine Ahnung. <lacht> das ist schmeißt, der war nach anderen. Also wenn <lacht> das so in echt war, echt, geil. <lacht> äh, unter Options Escape und dann Options. <lacht> das ist so strange. Oh. Äh, an der rechten Seite ist ein Button mit Options. Okay, aber jetzt reicht jetzt. vor wir wieder selber. Schau kurz her, Walter. Ah, <lacht> oh, ist ist wieder abgeschmiert. Roland, schau hier? mal bei mir. <lacht> das sind 1000 Meter Wieso Mach dein Bau ein Rad? Ah, oh, das ist ja auch furchtbar, das Spiel. So, da haben wir wieder. <lacht> die Scheiße. Schauen wir mal, wo waren die da? Die Buben <lacht> aus. wieder 20 Leiter auf oder ein Einser. <lacht> das ist einfach eine ga ganz gerade Strecke ohne Öster. Gibt's kein Ziel. <lacht> Und jetzt von alle im Kreis. Schaut's mal in meinem Stream. Der fand jetzt einfach alle im Kreis und jeden schmeißt einfach. <lacht> <lacht> Geil! <lacht> ist das ist eine Map! Ich glaube, das ist die, wo ich selber erstellt habe oder so. Ich weiß nicht. Echt oh. jetzt? Ja, einfach ohne Ziel. Also, okay, das ist schwierig. Ich schaue jetzt das mal, beste. dass ich den Track-Editor zum Laufen bringe, du. Ach, jetzt ist ich ich <lacht> das Komm, ist schon Das ist schwierig. So cool. Komm Oh mein Gott. Also, das beste, beste Spiel. Side-by-side-Konfiguration ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsprotokoll, weitere Details können Sie. Ah. What? Kapier ich hey, ja, ich glaube, die habe ich selber erstellt. Da gibt es einfach kein Ziel nicht. <lacht> die einfach <einschauen>. oh, ne? <lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mit diese gegenseitig zusammen Ja. Tracks. Ah. <lacht> das ist ja voll geil gelöst eigentlich. Okay, mein Ding läuft immer noch mal Aufnahme. Also das kommt alles ah, in den Stream mit. Ja, ja, natürlich. Ich tue das immer noch, aber das ich einfach Doch. ganz hoch. Ja. Ähm, wo ist denn jetzt die Spey? Da ist da müssen jetzt mehrere, mehrere Dinge geben, mehrere Maps. Jetzt machen wir uns eine gescheite Map aus. Da schauen wir alle durch. Die schaut langweilig aus. Hey Rolo, wir müssen mal nochmal eine separate Aufnahme machen. Dass, ja. wir, das, dass wir das Spiel nochmal extra vorstellen. Exklusiv YouTube mit besserer Qualität. Und mit ich, die, ich hab's ja eh schon als YouTube-Video laufen. Ich hab's schon aufgenommen mit OBS. Aber nur richtig ungestört und ungespielt. Na, was? Bin umgespielt. <lacht> mein Motorrad fliegt einfach 1000 Meter weit weg. <lacht> Sechstel ja. Aber <lacht> ah, <welchen hat> <lacht> den die schauen so glor aus, da irgendwie. Aber die haben wir glaube ich vorhin schon gehabt. Ihr ich mein, die. <lacht> Was ist denn das? So, go, go, go, go. go, go, go, go shit. <lacht> Wenn <lacht> die alle ineinander fahren. <lacht> ich glaube, die Map ist wirklich die gernste. Ich schaue mir das jetzt ganz das ganze Mal an, wenn die jetzt alle an mir vorbeifahren gleich. Ich bin der beste Map Creator aus, aus dem ganzen Spiel. <lacht> da fahren jetzt 20 Leid bei dir einfach nur da rundum. Ja, <lacht> die schaut so <sich> strange <lacht> aus. <lacht> da, fangen, da kommen die ersten. Und sie brettern um die Kurve. Warte, jetzt stellen wir uns mal irgendwie so hin. Rass, so so da müssen wir was bewirken da. Ja. <lacht> <Boah>. <lacht> Den haben wir voll abgemacht. <lacht> okay. <lacht> das ist so geil. Wie schnell geht denn das maximal? 100. 120 geht das. Ungefähr, ja. Der hupft die ganze Zeit auf geraden Boden, aber ich weiß nicht warum. Boom, du schmeißt uns wieder. S, doch. S? ach so. Ja, wenn mal in meinem Stream der Terrain Editor. <lacht> <you look? lacht> Da haben wir ein wenig größer. Gibt's mal gerade. <lacht> da besteht die Welt einfach aus einer komischen Textur. die scheiß Map aus? Ich probier's es aus, Walter. Bei mir hat, hat, hat der scheiß Map aus nicht. Jetzt geht, jetzt geht, jetzt geht, jetzt geht. Hey, warte mal. Ich habe nur so ein Trash-Game... Wo ist denn das? Das ist das komische. Uh, was the track ist Trackmania? Na, das andere, das mit den. mit den. Carrera-Dings da. Ah. Gott! Boah, das muss so. Das ist ein Masten. Du Riesen, riesen auf. Den, <Glacht> auf den zu meinem. zu mir. Ich gar nicht weg. Ich bin. ich hab die ganze Zeit offert Okay, dann sechs geil. Was? Richie, ey, Freund leider. du vom Himmel und was ist das? <lacht> oh mein Gott. Die Texturen. Eins auch. Wie hat man denn diese riesen UI weggekriegt? Das ist so richtig strange, wie sie das aufbaut, gell? <lacht> LOL. Das. Oh, das also die, die sky Texturen. Das mhm, -Job Nein, doch nicht. <lacht> What the fuck? Äh, es leckt übrigens ganz leicht im Stream Gott. Ja, so ganz ein bisschen. <lacht> oh, aber bei mir werden äh, null verworfene Frames gezeigt. Ja, momentan es eigentlich. Ah, YOLO. <lacht> <lacht> die Minimap und die kleinen Punkte, das ist so das ist echt gut. <lacht> Geil, nein.